Also ich habe eine Vorwärtsseite geschafft. Also halt meine Freundin hat mir geholfen und ich, ich bin halt aufs Trampolin gesprungen und dann habe ich es einfach gemacht. Also dass ich es einfach gemacht habe und nicht dass ich es mir so lange überlegt habe.